Hallo, ja, einen wunderschönen guten Tag euch allen. Wir haben Anfang 2020 und da ist es an der Zeit, mal einen kleinen Rückblick zu machen auf das vergangene Jahr und einen kleinen Ausblick auf das, was wir in diesem Jahr alles machen werden. Das letzte Jahr war ziemlich aufregend. Wir hatten drei große Themen. Da war zuerst mal das NPOG, das Niedersächsische Polizei- und Ordnungsbehördengesetz wo es darum ging, halt die aus unserer Sicht verfassungsfeindlichen Inhalte zu verhindern. Das ist nicht wirklich gelungen, genauso wenig, wie es leider gelungen ist, die Einschränkungen für das Internet durch Artikel 13 auf europäischer Ebene im Rahmen der Urheberrechtsreform zu verhindern. Nichtsdestotrotz, das waren zwei wichtige, zwei große Themen, die nämlich auch für Kernthemen unserer Partei stehen, nämlich die absolute Freiheit im Internet wie auch auf der Straße zu verteidigen und wir werden auch nicht davon ablassen, diese und andere Punkte weiterhin zu bearbeiten. Aber auch die Menschlichkeit ist natürlich ein großes Thema bei uns und deshalb waren wir auch gerne dabei, als es darum ging, dafür zu sorgen, dass Menschen nicht mehr auf der Flucht aus dem Mittelmeerraum über das Mittelmeer eben dort ertrinken, sondern innerhalb der Aktion Seebrücke dann auch äh, hier in Deutschland Unterkunft zu finden. Da waren wir auch auf der allgemeinen politischen Ebene aktiv, sprich also mit entsprechenden Anträgen durch unseren Stadtrat und Regionsabgeordneten Adam Wolf, der versucht hat, eben sichere Häfen zu propagieren, äh, was mal mehr, mal weniger gelungen ist. Und äh, nun gilt es halt die entsprechenden Beschlüsse, mit Inhalten zu füllen. Was haben wir noch gemacht? Wir waren auf allen möglichen Veranstaltungen, sei es CSD, sei es Fährmannsfest, sei es das Limmerstraßenfest und viele andere Festivitäten, die wir auch in diesem Jahr wieder bespielen werden. Was wir nicht machen werden, weil da steht hoffentlich nichts an, das ist die Teilnahme an Wahlen. Da war erstmal die Europawahl, wo auch wir hier im Regionsverband mit unserem Engagement dafür gesorgt haben, dass wir mit Dr. Patrick Breyer aus Schleswig-Holstein jetzt einen sehr hervorragenden Piratenvertreter im Europäischen Parlament haben, der es auch schafft, regelmäßig in Publikationen aufzutauchen und damit auch die piratigen Ansprüche eben in die Welt hineinzutragen. Aber wir hatten auch zwei Bürgermeisterwahlen. Eine Oberbürgermeisterwahl hier in Hannover, wo Adam Wolf angetreten ist und eine Bürgermeisterwahl in Lehrte, wo ich angetreten bin. Und auch dort konnten wir zeigen, was die piratin Ideen sind und warum es sinnvoll ist, den Piraten das Kreuz zu geben. Unsere kommunalen Mandatsträger waren überhaupt sehr aktiv. Rund 60 Anträge und rund 50 Anfragen wurden gestellt, um etwas mehr Transparenz in die Politik zu bringen und zu gucken, wie geht tatsächlich die Entscheidungsfindung voran, aber auch um halt allgemeine politische Fragen zu bewegen. Ja, dafür suchen wir dann auch jetzt schon für 2021 Kandidaten, die dann in verschiedenen Stadtgebieten von Hannover antreten werden. Und da würden wir uns freuen, wenn vielleicht der eine oder andere von euch den Weg zu uns findet, damit wir uns mal austauschen können. Wir treffen uns jeden Donnerstag ab 19 Uhr in der Geschäftsstelle in der Haltenhofstraße 50. Und es wäre schön, wenn ich, wie gesagt, so das eine oder andere alte oder neue Gesicht dann da mal sehen würde. Bis dahin wünsche ich eine schöne Zeit und ein frohes neues Jahr.